Was Hier sind wir noch nicht genug verdeckelt, da warte ich noch mal eine Woche. Dann sind mehr Drohnen verdeckelt. Die fliegen ein bisschen mehr. schwarmzellen also ansätze das sind auch ja keine ganzen die sehen ein bisschen größer aus Die Krankheit ist immer, den Schmucker dahin zu stellen. Wenn es mal richtig laut brummt um dich herum, dann setzen die Drohnen ihre Geheimwaffen ein. Weil die haben wirklich einen markanten Ton, aber sind stachellos. Das heißt, sie lärmen rum. Die können nur Lärm machen, das war's. So wie in der Disco. <lacht> ja, ist echt so. Jetzt sieht gut aus. Das ist die Königin. Ja, das richtig schön. Das ist auch mal eine große Königin jetzt. Ja, alles ist relativ. Ich habe irgendwelche Insekten im Kopf, wo die Königin wirklich unförmig Ach, groß wird nee, das und sich gar nicht mehr bewegen kann. Jo, das sind Termiten. Die sieht aus wie eine pulsierende Bockwurst. Ja, ja, ja. Genau. und ist wirklich 20 oder mehrmals größer als ja viel genau. Nee, die kann sie aber echt nicht mehr bewegen. Die wird nur noch vorne gefüttert und hinten ja. werden die Eier abgenommen. Ja. Das sind dann so Waben, die schon viel gebrütet wurden. Die werden dann einfach mal dunkler. Die muss ich dem dann auch irgendwann wegnehmen Und dann die wieder frische. Da, hast du gehört? Das mhm. sind Drohnen. Das heißt im Grunde, die lautesten sind die ungefährlichsten. Ja, genau. Also ehrlich gesagt, das sind fliegende Penisse. Mhm. Und die haben auch, bei denen haben die wirklich nichts anderes im Kopf. Und es gibt nur wenige Chancen im Jahr, dass sie dem nachkommen können. Und dabei reißt es denen auch ab. Oh, ich wollte gerade sagen, das ist wie bei Menschen, aber gut, abreißen tut er nicht. Genau. Aber dann sind sie, glaube ich, auch sehr glücklich. <lacht> <lacht> no rest, no fun. Ja, genau. Das ist deren einziges Ziel. Oh, Scheiße! Gepiekt! Die ist dann noch drin. So. Und wieder rein, ne? Diese hält's ja nicht ja. aus. <lacht> Muss die Fluppe eben an der Seite legen. Also wenn hm. du sie so deuten kannst, Mit Rauskriegt man sie nur selten. Und das ist eine hässliche Wabe, die Kühe auch Das ist gar nichts drauf. Blitze. Genau, so Helm ist. Das sind Jungfernwaben, da wurde noch nie drauf gebrütet. Da wollen sie gar nicht drin. Sehen die das auch so, dass die dunklen nicht so schön sind? Die dunklen jetzt nicht, aber irgendwie stimmt am Wachs vielleicht was nicht. Oder das ist eine sehr alte. Und sie ist sowieso am Rand. Die, die mögen sie eh nicht so dolle. Die Alle rein. Ich dir jetzt mal eine schöne Honigwabe. Die ist noch nicht mal voll. Normalerweise, wenn die Ernte reif ist, hier sieht man, hier glänzt der Honig und der Nektar drin. Wenn alles verdeckelt ist, dann hast du hier, weiß ich nicht, drei Kilo auf einer Wabe. Das ist aber nicht zwangsläufig der Fall. Nö, da müssten sie noch ein bisschen mehr fliegen. Also eine volle Wabe wird verdeckelt. Genau, und wenn der Honig reif ist, du kannst jetzt mal, hier ist glaube ich keine Biene, da kannst du mal anfassen und kurz anheben. Da ist richtig Gewicht drauf. Oh ja, das sind ein, zwei Kilo? Ja, 2 bestimmt schon. Guck mal, die Seite ist fast voll. Fehlt nicht mehr viel. Ja. Die andere kann noch ein bisschen mehr rein. Und Komischerweise haben sie in der Mitte nichts reingetan. Also so in einer Woche könnte der reif sein. Und was heißt reif? Äh, die sammeln ja Nektar, was noch kein Honig ist. Mhm. Und eine Funktion ist unter anderem, das ganze Wasser aus dem Nektar zu kriegen. Ach so, und das? Und das machen sie, indem sie den immer aufsaugen, weitergeben. Der Gelegenheit trocknet. Ja. Und sie fächeln viel und mhm. indem sie den aufnehmen und wieder abgeben, die haben ja so einen besonderen Magen dafür, geben sie auch immer ein bisschen Bienenspucke mit rein. Mhm. Und da sind Enzyme drin. Und die machen den halb äh, gesünder. Ist das sowas wie fermentieren? Wir fermentieren mit Mikroorganismen. Und die tun da was rein, damit gerade keine Mikroorganismen reinkommen. Aber sie verfeinern den Nektar, um Honig draus zu machen und nur der Honig ist lagerbar. Das ist bei mir. Das sind jetzt alles große Zellen, hier sind nur Drohnen drin. Die sind heute ein bisschen ungehalten. Woran liegt das? Die sind alle zu Hause. Auch die alten Tanten. Und die alten Tanten sind manchmal ein bisschen biestiger. Am liebsten ist die Königin auf diesem. ein paar auf, weil ich diese hier abstoße. Ich kontrolliere jetzt nur einmal, ob sie Königinzellen ansetzen. Das heißt, ob sie Lust haben zu schwärmen. So müssen Rotflächen aussehen, ganz viel verdeckelte Rot. Hier ist eine kleine Schwarmzelle, die ist aber leer. Der, die hat einen grünen Klecks. Zeig nochmal wieder. Aha. Die ist länger als ja. die normalen Bienen. Und daneben ist ein Drohnen, aber nicht so dick wie so ein Drohnen. Die sucht jetzt einfach freie Zellen, wo sie wieder ein Ei reinlegen kann. Jetzt, ich habe gedacht, die sind noch viel größer. Nö, nee. nee, nee, man muss schon manchmal ein bisschen suchen. Also eine Nummer größer gibt es die Königin noch. Das ist jetzt nicht die größte, die ich gesehen habe. Aber ich bin zufrieden. Dann habe ich denen schon Waben geklaut und habe den neue Waben reingesteckt. Das ist diese hier. Und hier ist der Ansatz einer Schwarmzelle und da gucke ich dann immer rein, ist kein Ei drin. Das ist nur das Also nur da wird, wird keine politisch. Reise von? Nee. Wenn sich das jetzt nicht mehr weiß wie noch ändert. hier hören dann auch schon die Eier auf, also die brotfläche Ich habe den zwar welche weggenommen, aber wenn die im Raps sind, dann sollte eigentlich die ganze Fläche voll sein. Die Baum sind ein und hier ist nur Futter drauf und ich weiß nicht wieso, ganz viele Drohnen, die ganzen Dicken, die wie so nur Drohnen drauf. Keine ja, Ahnung. Ja. Und die Drohnen müssen sich immer füttern lassen. Die sind ein bisschen doof. Der Imker denkt dann immer, ach, warum muss ich so viele Drohnen haben? Aber das ist. Fürs Gefühl der Bienen ist das wichtig, dass da auch Drohnen drin sind. Das machten sie schon gerade nicht. Das hier. Damit das nicht zu viele Drohnen werden, schneide ich die raus. Und da bauen sie wieder neue. Also hier werden hier jetzt nur Drohnen geschlüpft? Das sind große Zellen, genau. Und hier mhm. sind nur Drohnen drunter. Mhm. Und da die Varroa-Milbe, die ganz lästige Krankheit, die wir uns eingehandelt haben, am ja. liebsten in die Drohnenzellen geht, ist mhm. eine Methode den Druck der Varroa-Milbe niedrig zu halten. Da ist auch noch mal eine Zelle, ist auch kein Ei drin, hier sind auch viele. Ne, sind alle immer leer. Man sieht, kann man gleich noch mal sehen, das sind große Zellen, mhm. da legt die Königin automatisch ein unbegattetes Ei rein und dann wird es eine Drohne. Mhm. Und diese Drohnenmütterchen, wo wir vorhin drüber sprachen, die haben nur unbegattete Eier, also zwangsläufig immer Drohnen. Das heißt, der Staat ist dann auch gar nicht überlebensfähig. Der ist nicht überlebensfähig. Mhm. Dann fangen die Bienen teilweise alleine schon an, weil sie das merken, sich in fremden Völkern einzubetteln. Nehmen dann die Vorräte von zu Hause mit. Genau. Aber das machen die Bienen dann individuell. Denkt, dass die Bienen immer ihren Stock finden. Das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Es sind ziemlich viele Bienen, die irgendwo anders reinfliegen. Bitte, nicht mehr. Wie passiert das? Das weiß ich nicht. Also man kriegt es dadurch mit. weil diese.. Besoffen durch Honigmehl. <lacht> weil die Varroa, die kann eigentlich nur getragen werden. Die Varroa ist diese Milbe. Ja. Die kann nicht selbstständig von einem Volk ins andere gehen. Wenn ja. du deine Bienen behandelst und meinst, du hast die frei, frei von Varroa, dann kannst du drei Wochen später wieder eine Probe machen und ist genauso voll wie vorher. Ja. Das muss, durch die, weil sie von außen eingetragen wurde. Von außen eingetragen. Ja.